Wie kann ich in PSPP einen Filter setzen, damit sich meine Analysen nur auf einen Teil der Fälle beziehen, also nur auf ganz bestimmte Personen, die befragt wurden? Dafür habe ich hier einen Beispieldatensatz geladen. Den findet man hier unter Datei, Öffnen und dann Examples und der heißt Physiology.sav. Dieser Datensatz enthält hier diese vier Variablen und wir wollen jetzt mal nach dieser Geschlechtsvariable hier filtern. Das heißt, wir wollen eine Analyse nur auf die weiblichen Befragten beziehen und die männlichen Befragten möchten wir herausfiltern. Dafür schauen wir uns erstmal diese Variable hier an, indem wir auf die Variablenansicht rüber wechseln und dann einen Doppelklick hier machen bei den Wertelabels und dann sieht man, wie das Ganze kodiert ist. Die Männer sind mit 0 kodiert und die Frauen mit 1. Und um so einen Filter setzen zu können, braucht man genauso eine 0,1 kodierte Variable. Wenn man das noch nicht hat, muss man die Variable vorher umkodieren. Dazu dann mehr in einem weiteren Video, das ich auch in diese Playlist hier einfügen werde. Der Link zur Playlist findet sich dann in der Infobox. Also wir starten jetzt mit einer Filterung, sodass wir uns nur auf die Frauen beziehen, die mit 1 kodiert sind. Und die Männer sollen in diesem Datensatz deaktiviert werden. Dafür geht man folgendermaßen vor. Ich wähle hier Daten-Daten. Und dann Fälle auswählen. Dann kann ich jetzt hier auswählen, ob ich alle Fälle nutzen möchte. Das ist natürlich die Voreinstellung. Ob ich eine Zufallsstichprobe ziehen möchte, ob ich einen bestimmten Zeit- oder Fallbereich auswählen möchte. Oder ob ich eine Filtervariable setzen möchte. Das ist genau das, was ich jetzt hier machen möchte. Dann kann ich noch auswählen, ob die nicht gewählten Fälle gefiltert werden sollen, also deaktiviert werden sollen. Oder ob sie gelöscht werden sollen. Ich lasse hier die Voreinstellung filtern. Dann kann ich das Ganze mit OK ausführen. Mein Tipp ist aber immer hier auf Einfügen zu gehen. Dann bekommt man diesen Befehl, den man gerade über das Menü sich zusammengeklickt hat, hier auch nochmal in der Syntax angezeigt und kann das Ganze dann abspeichern und wiederverwenden. Und zwar schreibe ich jetzt mal hier als kleinen Kommentar über, oben drüber. So, Jetzt markiere ich diesen Befehl und führe den aus sodass also jetzt dieser Filter aktiviert wurde und wir schauen mal, ob wir das auch im Datensatz erkennen können. Dafür gehe ich mal hier im Datensatz auf die Datenansicht und dann sieht man hier auf der linken Seite, dass alle Fälle, bei denen diese Geschlechtsvariable hier den Wert 0 hat, das sind die Männer, die Fälle sind durchgestrichen. Und wenn ich hier weiter runter scrolle, sehe ich hier bei den Frauen, die mit 1 kodiert sind, ist es nicht durchgestrichen. Man sieht also da direkt im Datensatz, welche Fälle sind aktiv und welche sind deaktiviert durch den Filter. Und so kann ich das Ganze jetzt weiter ausführen, und indem ich jetzt hier irgendwelche Analysen durchführe. Angenommen, ich möchte interessiere mich jetzt hier für die Größe der Befragten, könnte ich Frequencies, Height eingeben, würde also eine Häufigkeitstabelle bekommen für die Größe. Und wichtig ist jetzt, dieser Filter ist so lange eingeschaltet, bis man ihn wieder abschaltet. Das heißt, ich kann jetzt alle Analysen machen, die ich machen möchte, die ich jetzt nur für Frauen durchführen möchte. Und sobald ich dann wieder mich auf alle Befragten beziehen möchte, schreibe ich den Filter Off dann ist der Filter wieder abgeschaltet. Auch das probieren wir mal aus. Ich schalte den Filter aus, indem ich diesen filter off befehl hier ausführe. Und dann schauen wir wieder in die Datenansicht rein und sehen dann hier, dass dieses Durchgestrichene verschwunden ist. Es sind jetzt wieder alle 40 Fälle aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt wieder eine Häufigkeitstabelle anfordere, dann bezieht sich die wieder auf alle 40 Fälle im Datensatz.